Yo Leute und willkommen zurück zu Galaxy Race mit Alex aka slayer Und Phil Morrow, der da hinten irgendwie dumm am Baum steht. <lacht> Servus. Ähm, ja, die Ihr guckt euch auf jeden Fall die Folge bei Alex an. Äh, wir haben schon einen Creeper-Boss besiegt. You. Auf dem Planeten Mars. Jetzt werden wir zum zweiten gehen. Ich hoffe, dass da noch einer ist. Die <lacht> eure voll. Na Steve, oh Scheiße, die Tanks sind equipped. <lacht> <lacht> <lacht> Profi ah. also, ist So, bester Start Einmal mit Profis arbeiten, echt mhm. Ey, er das ist erst mit zweite Expedition Na ja, geil, das war ein geiler MNG, direkt verkackt Ich hab einen leeren Kübel, das ist mein Problem Hey, Laura, was war denn das? <lacht> <lacht> Wasser sücht. Über Wasser nice. So weit ist der auch nicht entfernt Es sind nur 1000 Meter Also ein Kilometer hüpfen jetzt geil. <lacht> Wee. Mit dabei ist natürlich auch wieder Sven, der sich leise geschüttet. Im Weltall. <lacht> Im Weltall. <lacht> Im Weltall. <lacht> <lacht> ich bin im Weltall. Aber ich bin im Weltall. Hier ist ein Meteorit. Sollten wir die aufbauen? Ja. Und ich zumindest mal. Ich okay. habe schon zwei Abbaute von links an. Dann ich zwei zwei. du zwei rohe meteorische Eisen. Jungs, ihr lauft falsch. Wir müssen immer geradeaus. Also halt wo ist geradeaus bei dir, Steve? Äh... Alex, geradeaus. Hier, ja. geradeaus. In der Richtung. Ja, da wo wir hergekommen sind, ist geradeaus dann. Also... was? also... Ich verwechsel ich gerade mit dem ihr solltet euch, Ihr solltet euch echt mal Wegpunkte setzen. Hab ich schon. Nach okay. Hause? Ja, und den Creeper. So Jungs, hier vorne ist der zweite Creeper, die zweite Höhle. Hoffe ich, dass es nicht nur ein Boss gibt. Man weiß es nicht. <lacht> Und er wird diesmal alles tanken. Ich weiß es echt nicht, ob es noch einen zweiten Boss gibt oder nicht. Du hast noch einen Alex, hin. jetzt müsst ihr halt extrem aufpassen, denn mein Schwert ist jetzt auf Sharp 3. Jo. Ja. Aber hm. macht ja jetzt 20 Damage. Da mhm. bin ich wahrscheinlich fast one hit. Mhm. Wenn ich critter auf jeden Fall. Ich hab 20 Gabbles. <lacht> ich hab 10. Wieso hast du sagst so 20 Gabbles? Levels. Achso. Ich hab 9 Level. Lol, ich hab ich habe ja auch für 18 Level verzaubert. Ja, er was tun, ich hätte etwas verzaubern sollen, komm ich gerade drauf, aber jetzt ist es ja schon... Ich no, hab ich meine hoffe. Levels verzaubert. Du hast deine Levels verzaubert. Ja, genau. <lacht> ja, auch nicht schlecht. Das soll ich vielleicht auch mal tun? <lacht> meine Levels verzaubern. Ja. Mach doch Mal Hammer machen muss man nicht. Und oh, geht so drauf. Hey, das, das ist ein Mond oder so ein Stern, Steve. Wo? Da, oh, vorne, rechts. Hä, von rechts? Da oben Was ist das weißen. Das Weiße, ja. Achso, oh, Jungs. Ja, da oben ist auch der Mond, Glückwunsch. Lol, das ist voll löchrig. 300 Meter. Auf jeden oh. Fall, auf jeden Fall sah das... Lass mich raten, du bist in die Höhle gefallen. Ja. <lacht> ich bin nämlich drüber gehüpft. Ich bin da random drüber geguckt. Gut, die erste, die erste Folge, wenn, wenn hier nichts sein sollte, schaut auf jeden Fall bei Alex rein. <lacht> da ist die Folge zu sehen. Hm. Mm. Alles ist das deine erste Folge eigentlich schon hochgeladen? Die veröffentliche Morgen. Okay. Meine erste Folge, naja ist egal, ich bin jetzt in der vierten. Wenn ich jetzt sage, wann die erste Folge kommt, ist natürlich auch sehr schlau. <lacht> ich hoffe einfach echt, dass das noch ein Dungeon ist und nicht einfach das Dungeon von vorhin, wo es hochging. Ach so so meinst du, ja, weiß ich Das ist eher ein Gang von vorhin war, wo es dann einfach nur noch hochgeht. You know? Ja, ja. Ja, ja. ja, ja aber... aber das sah von oben echt aus wie noch so ein Gang. Auch noch so ein Effizienzhaltbarkeit 3 Buch wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall. <lacht> ja. oh, das ist eine schönes Sharp 5 oder? Oh ja, Alter, was ist denn das? Das is ist es? Ja, ja. Jetzt mal ich wir mal kurz. Ähm, jetzt wieder runterfahren. Creeps 2. Ich bin unten. So. Direkt im Spawner. Oh, noch MLG. MLG. Oh lol, das hätte so schief gehen können. Oh ja, weil das ist ein Creeper-Spawner jetzt vor allem. Und uns ist wieder eine Höhle. Philipp, soll ich für die Wasser liegen lassen? Na. No. Ja, bitte. Na, no, du musst MLG machen. Na, no, bitte noch. Ja, dann gucken wir mal. Jungs! Creeper, Creeper, Creeper. <lacht> ja, ja. im Vorwärts. Ja, mach. die. Also, wenn ihr, wenn ihr die Spawner abbaut, nicht reinlaufen für die XP, gell? Okay. Ja, aber du das? Der Spielsound ist, glaube ich, gerade ein bisschen laut. Ah, er ist wieder kurz, ganz leise. mach mal kurz ein bisschen leiser. Oder? Ne, weil, weil der Pegel schlägt ganz schön aus. Wenn's tropft, so Vorsicht. Hm, bei mir hat er gerade die Sounds ist auf jeden kommen müssen. Das ist nicht derselbe wie vorhin. Reaper? Lass die Creeper explodieren, lass die Creeper explodieren. Wenn sie explodieren wollen. Wohlst du denn noch? Die wollen nicht, nö. <lacht> no. Oh, oh, oh. Alles ist. Da ist noch ein Creeper rechts. Nimm du die. Hast, hast du die XP? Jo. Nimm, Lass die Dings nachher mitnehmen, die. Die spielen neben mir. Lord, pass auf, Steve. Oh Lord. Kannst du reinspringen, spring doch rein. Ja, jetzt trau ich ja nicht bei dir. Vorsicht, Creeper. Oh Lord. Alex, wenn du vor mich bist, hit dich nicht. Oder ja. Du bist, du bist One-Hit, Junge. Haut ihr die, haut ihr ab, ich nehme jo. mich, hol mir den. Happen, happen. Hey, da ist noch ein Spawner, rechts, careful. Happen. Hinter diesen Spinner, hab ich. <lacht> <lacht> Einfach so über dir drüber gejumpt. Nice. Daniel ist auch wieder dabei, der vierte Mann in unserem Team. Daniel, wir looten gerade den zweiten. Reaper. Ich hab gedacht, Steve hast mich geschlagen. Ja, das, das hättest du nicht überlebt. Na. Traumig gerade ja, neben die... Hier rein? ...ich vorbeigehen. Warum ist hier eigentlich trotzdem Flash? Vorsicht, wer will zuerst rein, diesmal? Jo, soll ihn zuerst sein, ey. eigentlich. Ah, der kommt schon. Ja, das ist zu spät. Du musst aufs TNT schlagen über den Gas und auf den auf den Creeper zielen. Auf den KOG oh, okay, passt, nein. Nein, ist euch egal. Ah, gemütlich. Gemütlich. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich brauch lange die Glowstone Ich mach das ein bisschen spannend auf die schau mal, mach einfach. Ja, okay, nicht gut. Gut, Leute, so einen Boss haben wir bei Alex auch schon getötet. Wie gesagt, schau vorbei, wow. so ist unten verlinkt. Oh, jetzt ist noch ein op wir machen einfach alle Äxte. Damit Damit's spannender, Philipp. <lacht> stirbst, gell? Lass ich dich liegen. Ey? Ja. Definitiv. Hier, okay. hier, hier über uns ist Wasser. Oder tropft es einfach nur so? So aus Spaß und Langeweile. Gut, close dann müssen wir genug haben. Die <lacht> <Ja>, alles explodiert. <lacht> ah, Kopf ist schon weniger geworden. Ja, läuft doch.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 Okay, hier, hier, hier unten drunter ist keine Höhle diesmal, okay. Alex, schaffst du es heute noch? Doch, bei mir Höhle. Echt? Lore. Ich mach dir mal das Licht aus Alex. das macht es Kiste, Bei der Kiste neben <lacht> der Kiste. Nee, <lacht> in dieser Höhle. Ja, jetzt kriegt er sogar Schild oder was das ist. Ja, der Blitz ja, ja, da. da. Oben seht ihr die Leiste, wie viel er noch hat. Boah. Der ist gar nicht so schwer, du musst ja eigentlich nichts machen. Wir nicht. machen einfach mal die Lichter aus. Ich geh mal ein paar Mini-Creeper spawnen, damit's Interessanter fähr' fertig. Du hast nur gleich kein Licht mehr, gell okay, Kollege? Gleich ist hier drin dunkel. Scheiße, ich bin durchs Loch oben oh, gefallen, Steve. Alter, er geht auf mich, er geht auf mich! <lacht> <lacht> nee, ich noch auf dich, ehrlich. Ich hab's da alles... ...voller Löcher gemacht. aber ja, also, ich doch auf die, aber oh, schießt nichts. Alter! darf nicht durchs Loch fallen. Du hast gesagt, du willst es Interessanter machen, also. <lacht> <lacht> Dass sie da durchs Loch oh, fliegt, war nicht genannt. Aber <lacht> ich bin genau einigesprungen. Das war auch oh, ein Dödel, ey. Da hat da drüben noch Licht, Alex, hat er drüben noch Licht! <lacht> ich lasse mal das Bild aufballern. <lacht> so, wunderschön. Alex, ich fick dich mit dem Schwert einmal, da kommst du nie wieder hierher. Warte Anhit noch, Bam! Uh -huh. <lacht> nice! Leute, Screenshot! Screenshot hier! <lacht> du Schnorrer! Boah! Der Kapitän hat's wieder gerissen. Genau! Also, ja. Alex, machst du auf? Was muss ich. Ja, wer hat den Schlüssel? Du! Wie? Oder Füller hat ihn geglaubt? Nee, Jäger müsste so ja ein komisches goldenes Ding eben da haben. Also doch, ich habe. Oh, <lacht> das schaut geil aus. <lacht> Einmal mit Prost. Hui! Raketenbauplan. Ja, nichts. Die Name Decks sind schon super. Ja, okay, finde ich auch. Ein hm, Sub. So. Hm. War hier nicht irgendwo eine Höhle? Ja, wo bin ich da? Oder warst du da schon drinnen? Ich schon, ja. Oder so, dann gehen wir jetzt zurück, da vorne war auch irgendwo eine Höhle. Warst du hier vorne in der Höhle schon? Wo denn? Ja. Hm, äh? Ich bin irgendwo hochgefallen. Ja, cool, das ist mit der Höhle da oben? Wir, wir brauchen Dash, wie gesagt, ja. Nja. Wie hassen die Dinge überhaupt? Alter, nicht schon wieder! So oh lol. Schaut wie das die Stein voll, voll so das Steine von ja. Worms aus. Allgemein, gell? Steine, Wie gesagt, wir brauchen Dash. Dash ist mir egal. Dash ist mir egal. Du hast nur dash-Order oh, da bei mir, Steve. Naja, ja, passt auch. Ich bin mir halt sicher, ob ich das abfangen kann mit Iron. Probier's doch aus. Ja, ist alles nur das ist ja wie, das ist wie Pilzefarm, die Fidia töten, ey. Wenn ich Dash war, ob ich, kriege ich gar nichts. Und so was Schwarzes? Ne, ich hab gar nichts gekriegt. Was? Was hast du? Was Schwarzes? Schwarzes ist Titan. Steve, fahr du mal ab. Was kriegst du dann? Ich glaube, ich krieg gar nichts, wenn ich das abbaue. Ja, es das heißt guck mal, guck mal, wie Hand ist das Refined Dash. Hab ich nicht. Ich kann es so mit allen nicht abbauen. Also nice nice lag deshalb. Ey, Philip, du brauchst eigentlich nur von links nach rechts zu laufen. Dann okay, nimmst du die ganzen XP mit. Links nach rechts? Nee, du, du Du läufst hier einfach nur durch, tötest die Viecher. Und dann kommt... Weil die fliegen ja hoch, die sterben ja in der Luft. Und dann fällt die XP einfach runter. Ja, ich ist schon mal aufgefallen. Du kennst die Viecher, aber... Wie sterben die Sternen in der Luft? Hoppen. Alex, kannst du mal auf, das Licht auszumachen? Danke. Ich hätte nur die... Ja, das, ist, das ist das Licht. Ja, Flüssigkeit, ja. Und die Lianen, die ihr rumangeln. So, Backup. Alter, wie viele sind das? <lacht> Genug. <lacht> wollte Dash sammeln? Was sagt euer äh, Sauerstoff? Mehr als die Hälfte. Ein Drittel noch. Drittel noch? noch? Ein Drittel haben wir noch vom ersten. Waffen. Also ich weiß, warum die spawnen, weil es dunkel ist. Das kann sein, ja. Guck mal, wie viele bei dir rumhüpfen, Alex. Jo. aber ich kann Dash nicht abbauen, Steve. <lacht> ja, dann halten wir die Viecher vom Hals. <lacht> das ist einfach gesagt. <lacht> wir brauchen Dash. Viel Dash. Ja, aber natürlich wieder habe ich keine Close-Zone. Fackel dabei, perfekte Vorbereitung. Wow. Ey, es werden halt nicht weniger. Nee, es werden immer mehr. Hey, aber Wieso, gut. wenn der Ei oh. kommt drei nach oder so. Ich gerade mit der Hand auf, mein Schwert ist hinwohnt. Hm, aber ja, ich bin ein Zimmer wieder da. Was ist das denn? Da ja nicht das ein Dierschwert schwert Nee, nee, das hat noch Urhaltbarkeit. Ich, ich habe einen Creeper das? mit Iron-Schwert gemacht. Du meinst auf Haltbarkeit verzaubern, wenn's geht. Muss ich halt nur ein Buch finden mit Haltbarkeit. Ich will nur Bauern und sich. geht da mal abbauen bei mir, oder? Ja, schön, was? Halt. Ja, der der. Okay, Für ich der Geht hab habt ihr? Ich hab 13. Ihr habt nur. Ich hab 35. Ja, okay, wir haben ja oben auch noch was. Wo ist das? Da du. Beim Netherrack. Da wo es dunkel ist, da. Ey, die Faust zusammengeschlagen, das muss keiner wissen. Okay. Ja, den Rest habe ich zerstört. <lacht> Geil, So, ich sieht nix, wow, so, alles dunkel. So, lass uns. Hier sind noch nichts, Alter, hier sind ja. Kannst du einfach nur das Loch metzeln, ey. Mhm. Haben wir es jetzt bald mal? Ich habe 29 Level. Kommt die 30? Mach ich noch voll. Und ich hab 30. <lacht> Echt? Jo. Alex hat schon 30. Ja. Noch nicht. Ich will mal mit 30 Level auf ein Buch verzaubern. Aber dazu haben wir nicht genügend Bücher. Ich nur maximal 18 Level hin. Droppen von oben. Was? Nee, ich verstehe nicht ganz wo das spawnen. Das spawnen gefühlt überall. Alter! Ich hätte eh noch einen Iron Shirt und Stream einen Hier sind noch viele. Man braucht die nur im Rand von den nur einen Raum vom Rico. Hab 30, gut, raus hier. Jo. Raus hier und zurück zu Daniel in die Base. Ganz schön dunkel, Leute, sorry dass ihr mich nicht seht. Mach mal kurz Licht an. So, wesentlich besser. Ähm, wo sind wir denn rausgekommen? Wo sind wir denn reingegangen? Da bin ich auf jeden Fall bergauf wie mit dem Creeper. Um, oh, ich fahren bin. Mhm. Die Musik geht grad voll auf. Dann, wir haben eine Effizienz. von sind hier. die Hefte der Schnecken äh. Äh, Mumu ist gestorben. Ja, wie gesagt, Leute, wir haben auch Haustiere. Aber ich würde mal sagen, das war es jetzt erstmal mit der Folge. Wie unsere Base aussieht, wie unsere Mars Base aussieht, wisst ihr ja schon. Ja, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Schaut bei Alex vorbei, haut rein und servus. Ciao.